Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Aktienbattle, dem Aktienreport, wo die Fetzen so richtig fliegen. Beim Aktienbattle stellen sich mehrere mutige Aktien aus demselben Sektor und mit ähnlichen Geschäftsmodellen in den Ring. Jede Aktie kämpft dabei gegen jede andere Aktie in ihrer Gruppe und die beiden Gruppensieger treten dann im großen Finale noch einmal gegeneinander an, um zu zeigen, wer den Markt derzeit dominiert. In der letzten Folge, bzw. im ersten Part dieses Aktienbattles, sind in Gruppe 1 Cameco Energy Fuels und Uranium Energy gegeneinander angetreten. Gewonnen hat letztendlich Cameco mit insgesamt 7 von 12 Runden. Siegen innerhalb dieser 12-Runden-Kriterien, welche folgendermaßen lauten. Marktkapitalisierung, Uranvorkommen, diversifiziertes Leistungsportfolio, Umsatz, Gewinn pro Aktie, Gewinnmarge, Nettoergebnis, Kurs, Buchwert, Eigenkapital, Nettoliquidität, Verschuldung und Insider Trades. In diesem Video geht es weiter mit der Gruppe 2, in welcher sich insgesamt vier Uranaktien mit hohem Anteil an australischen Aktien gegenüberstehen. Die Namen der Aktien lauten wie folgt: Australia Energy Resources Ltd. Kazatomprom, Paladin Energy und Dennison Mines. Wie bereits im ersten Part dieses Aktienmittels angesprochen, sind die jeweiligen Angaben zum Umfang der Uranvorkommen keine akkuraten Angaben und sind grobe Einschätzung anhand der Investor Relations der jeweiligen Minenaktien sowie weiteren unabhängigen Geostudien und Geostatistiken. Bevor wir beginnen, zunächst noch ein kleiner Exkurs zu australischen Uranaktien. Uran ist ein seltenes radioaktives Metall, welches durch die Verbindung mit über 200 Mineralien entsteht. Und aus diesem Grund gibt es nur wenige Vorkommen, die dafür aber verhältnismäßig zu anderen Rohstoffen im Vergleich zwischen Vorkommensgröße ziemlich riesig sind, wodurch es auch nur wenig Uranproduzenten weltweit gibt. Diese allerdings über hohe Marktanteile verfügen und einen großen Teil des wirtschaftlich abbaubaren Urans besitzen. Australien verfügt dabei über 40% der Uranreserven und über die weltweit größten Lagerkapazitäten. Allein aus diesem Grund ist es lohnenswert, auf die zwei größten Uranaktien in Australien zu schauen. Besonders interessant für Anleger die in australische Uranaktien investieren möchten, sind nämlich die Aktien der Energy Resources of Australia. Das Unternehmen ist der größte Uranproduzent in Australien und einer der größten weltweit. Eine weitere Möglichkeit, in australische Uranaktien zu investieren, ist der australische Uranminenbetreiber. Paladin Energy Ltd. Energy Resources of Australia ist eine australische Aktiengesellschaft, die an der australischen Börse gelistet ist. Die Rio Tinto Group hält 68,4% der Anteile des Aktienunternehmens. Der Streubesitz wird öffentlich gehandelt. Energy Resources Australia baut in der Ranger Uranmine im Northern Territory Uran ab, ist der größte Uranproduzent in Australien und einer der größten weltweit. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von derzeit knapp über 714 Millionen US-Dollar. Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Kursrendite von über 50% Prozent hingelegt. Langfristig betrachtet haben Aktionäre des Unternehmens nach den Hoch Höchstständen im Jahr 2009 allerdings ordentlich an Wert verloren. Und kommen wir nun zu den einzelnen Vergleichsrunden. Energy Resources of Australia hat wie gesagt eine Marktkapitalisierung von 774 Millionen US-Dollar und laut eigenen Berechnungen der Firma reichen die Uranvorkommen, welche wirtschaftlich abbaubar sind, noch etwa 25 Jahre. Im Jahr 2009 war Energy Resources mit einem Absatz von 100.000 Tonnen Uran einer der weltweit größten Uranförderer mit insgesamt 9% Marktanteil. Energy Resources ist in ihrem Geschäftsmodell hauptsächlich auf die Exploration und Förderung von Uran ausgerichtet und hat somit kein wirklich diversifiziertes Leistungsportfolio. Im Jahr 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von insgesamt 182 Millionen US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie betrug genau Null, das Unternehmen realisierte also keinen nennenswerten Verlust oder Gewinn. Beim Nettoergebnis von 8 Millionen ergab sich eine Nettomarge von insgesamt 4,5%. Australia Energy Resources weist einen Buchwert pro in Höhe von insgesamt 4,29 US-Dollar Cent aus und das entspricht dann beim derzeitigen Kurs einem Kursbuchwertverhältnis von 5,68. Energy Resources of Australia finanziert sich zu großen Teilen mit Hilfe von Fremdkapital und weist eine verhältnismäßig geringe Eigenkapitalquote von 21,4% auf. Mit einer Netto-Liquidität von insgesamt 145 Millionen US-Dollar ist das Unternehmen allerdings hinsichtlich ihrer kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen gut aufgestellt. Mit einer Debt-to-Equity-Ratio von minus 6,03% Prozent ist der Verschuldungsgrad des Unternehmens akzeptabel. Innerhalb des Unternehmens gab es in letzter Zeit, eine, äh, letzter Zeit keine öffentlichkeitsverpflichtenden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 und Technologien. Das Unternehmen erwartet ein Gewinnwachstum von 17%. In den letzten 5 Jahren betrug das Gewinnwachstum durchschnittlich 11%, was sich auch in der Kursperformance bemerkbar macht. Auf Einjahressicht hat das Unternehmen einen Kursanstieg von famosen 90% zurückgelegt und es stand jetzt gemäß Discounted Cashflow Analyse immer noch 20% und dem fairen intrinsischen Wert. Auch bei großen oder keinen großen Kurssteigerung kann man sich als Aktionär über eine attraktive Rendite freuen. Die Dividendenrendite liegt nämlich bei 5%. Was einerseits schön ist für den Aktionär, ist andererseits aber auch der einzig große Kritikpunkt, den ich bei der Aktie habe, denn statt die Gewinne zu reinvestieren, werden hier 93% an die Aktionäre ausgeschüttet. Innerhalb der Gruppe 2 ist Kazatomprom mit Abstand das deutlich höchst bewerteste Unternehmen am Aktienmarkt mit einer Marktkapitalisierung von insgesamt 5 Milliarden 975 Millionen US Dollar. Mit geschätzten 20% des globalen Uranvorkommens ist das Unternehmen der weltweit größte Uranproduzent, gemessen an wirtschaftlich abbaubaren Uranvorkommen. Durch Dienstleistungen und die Bereitstellung von technischen Verfahren im Bereich der Kernenergie ist Kazatomprom sehr diversifiziert aufgestellt in ihrem Geschäftsmodell und mit einem Umsatz von über 1,4 Milliarden US-Dollar ist Kazatomprom in Gruppe 2 ebenfalls das Unternehmen mit der höchsten umgesetzten Wirtschaftsleistung. Im Jahr 2020 betrug der Nettogewinn pro Aktie 1,71 US-Dollar bei einer Gesamt, beim gesamten Nettoergebnis von insgesamt 443,22 Millionen US-Dollar. Der Buchwert pro Aktie liegt bei 4,8 US-Dollar, was beim derzeitigen Aktienkurs von ca. 20 zu einem Kursbuchwert von 2,5 führt. Die Eigenkapitalquote ist mit 63,5% ziemlich gesund, aber im Vergleich zu anderen Aktien dieser Gruppe kein besonders stark erhöhter Wert. Die Nettoliquidität habe ich nicht herausgefunden, allerdings beläuft sich der Wert der liquiden Mittel auf 427 Millionen US-Dollar. Die Verschuldungsrate bzw. Debt-to-Equity-Ratio liegt bei 7,3%. Und öffentliche meldungspflichtige Transaktionen sind für die letzten zwölf Monate nicht registriert. Ja, kommen wir jetzt zu der zweiten australischen Aktie und zwar Paladin Energy. Paladin Energy ist das zweitgrößte Uranbergbauunternehmen nach der schon genannten Energy Resources of Australia in Australien, das sowohl an der Australia Security Exchange ähm, als auch an der Toronto Stock Exchange gehandelt wird, als auch an der Namibian Stock Exchange äh, auch, auch ebenfalls gelistet ist. Und das hängt auch durchaus mit der Lage ihrer Minen zusammen, aber dazu jetzt noch mehr. Paladin verfolgt in Western Australia Uranabbauprojekte sowie im Northern Territory und in Queensland. In Afrika betreibt Paladin zwei Bergwerke, jetzt kommt es nämlich zum Beispiel in Namibia und deswegen sind sie auch in Namibia an der Börse gelistet. Ist äh, Paladin nämlich in der Langer Heinrich Uranmine engagiert und beabsichtigt auch eine Erhöhung der dortigen Förderquote. Der Tagebau Kaya Lekera in Malawi war seit April 2009 in Betrieb, wurde im Februar 2014 allerdings eingestellt. Für Wachstumsaussichten bei Paladin Energy könnten weitere Projekte wie dem Uranabbau in Tarkadait in Niger oder dem Michelin-Projekt in Kanada sorgen, wo Paladin sich derzeit intensiv mit beschäftigt. Ja, derzeit ist Paladin Energy an der Börse mit insgesamt 360 Millionen US-Dollar bewertet. Das Unternehmen verfügt grob geschätzt über ein Uranvorkommen von insgesamt 8 bis 9 Prozent des derzeit global geschätzten wirtschaftlich abbaubaren Uranvorkommens. Paladin Energy konzentriert sich ausschließlich auf die Produktion bzw. die Förderung von Uran und weist somit kein diversifiziertes Leistungsportfolio auf. Im Jahr 2020 erwirtschaftete Paladin Energy einen Umsatz von sage und schreibe, 0 US-Dollar. Der Verlust pro Aktie belief sich auf einen Betrag von insgesamt 0,2 US-Dollar pro Aktie bei einem Nettoverlust von 80 Millionen US-Dollar bei einer Nettomarsche von 0%. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 0,91 und die Eigenkapitalquote liegt bei 34,8%. Zur Netto-Liquidität konnte ich keine Dateneinträge finden, allerdings wird für das Jahr 2021 eine Netto-Liquidität von 34 Millionen US-Dollar prognostiziert. Paladin Energy weist ein Debt-to-Equity-Ratio von über minus 3000% auf und wenn man dem Wert glaubt und die letzten Insider-Trades nochmal anschaut, Schaut, dann sieht man, dass dort dann doch eine leichte Inkohärenz zu finden ist. Denn was die Insider betrifft, gibt es ja immer diesen informationsasymmetrischen Vorteil, den die jeweiligen Insider haben. Sie haben mehr, oftmals mehr Informationen als der normaler Aktionär. Und wenn jetzt dort Leute, das haben sie ja in den letzten zwölf Monaten, mehr Aktien gekauft als verkauft haben, und das ist schon ein deutlicher Unterschied im Netto, glaube ich, plus 500.000 US-Dollar in Aktienzukäufen von Insidern, dann muss man schon sagen, dass dort anscheinend intern positive Informationen verfügbar sind oder ja, man sich der Lage bewusst ist, aber man darauf setzt, dass alles, was man so eine Kalkulation mit einbezogen hatte, auch mit hoher Wahrscheinlichkeit klappt. Als letzte Aktie habe ich Dennison Mainz auf meiner Liste. Fundamental sieht die Aktie nicht sehr bezaubernd aus. Ich wollte allerdings allen Pennystock-Fans diese kanadische Minenaktie nicht vorenthalten. Dennison Mainz ist im Bereich der Uranförderung und Produktion tätig. Anders als Cameco liegt der Schwerpunkt der Firma jedoch in Kanada. Das Abbaugebiet liegt im Norden von Saskatchewan. Dennis Mainz ist nach Paladin Energy das am geringsten bewerteste Unternehmen in der Gruppe 2. Mit einer Marktkapitalisierung von insgesamt 384 Millionen US-Dollar ist das Unternehmen nur insgesamt ein Siebtel so hoch bewertet wie Katsatomprom. Auch wenn sich zu dem genauen Umfang der Uranvorkommen von den Mainz nur sehr schwierig eine akkurate Schätzung abgeben lässt, so ist davon auszugehen, dass sich das Uranvorkommen auf einen Wert von deutlich weniger als 10% des derzeit global wirtschaftlich abbaubaren Uranvorkommens. Im Jahr 2020 erwirtschaftete Dennison Mainz einen Umsatz von insgesamt 11 Millionen US-Dollar bei einem Nettoverlust von insgesamt 17,3 Millionen US-Dollar und einem Verlust pro Aktie von insgesamt 3 US-Dollar-Cent. Dennison Mainz weist pro Aktie einen Substanzwert von 0,25 US-Dollar aus, was beim derzeitigen Kurs an der Börse ein Kursbuchwertverhältnis von 2,44 ergibt. Mit einer Eigenkapitalquote von 65% ist das Unternehmen eindeutig oder überwiegend aus sich selbst herausfinanziert und hat hier einen Wert, welcher mehr als doppelt so hoch ist wie von Energy Resources of Australia. Die Netto-Liquidität des Unternehmens habe ich nicht herausgefunden, denn es in Mainz besitzt eine Debt-to-Equity-Ratio von insgesamt 657% und in den letzten 12 Monaten wurden von Instagram mehr Aktien verkauft als gekauft. Kommen wir nun zum Endergebnis in der Gruppe 2 und gleichermaßen zur Entscheidung, wer im großen Finale gegen die kanadische Minengesellschaft Kameko antritt. Und die Entscheidung geht einstimmig an den kanadischen... Kanadischen sage ich schon, einen kasachischen Mitstreiter Kazatomprom mit insgesamt 10 von 12 möglichen Rundensiegen in den Vergleichen Marktkapitalisierung, Uranvorkommen, diversifiziertes Leistungsportfolio, Umsatz, Gewinn pro Aktie, Gewinnmarge, Nettoergebnis, Buchwertverschuldungsquote, Nettoliquidität. Den Sieg für die höchste Eigenkapitalquote erreichte Dennison Mainz mit einem Wert von 65%. Die vielversprechendsten Aktivitäten bei den Insidern sind bei Paladin Energy aufgetreten, wo im Jahr 2021 von Insidern netto deutlich zugekauft und nicht verkauft worden ist. Fest steht allerdings, Katatomprom hat mit überragender Mehrheit gewonnen und wird jetzt im großen Finale gegen Cameco antreten. Und vergleicht man die Stats der beiden Aktien miteinander, so kommt man zu dem Ergebnis. Tomprom kommt insgesamt auf 6 Runden Gewinne und 2 Unentschieden und Cameco kommt auf 4 Runden Siege und 2 Unentschieden. Dabei gewinnt Cameco in den Vergleichs Runden Marktkapitalisierung, Buchwert pro Aktie und Kurs Buchwertverhältnis, Eigenkapitalquote und Verschuldungsgrad. In puncto Diversifizierung der Geschäftsmodelle und bezüglich der Insider-Trades lässt sich im Vergleich der beiden Einzelaktien kein Sieger auserkoren. Alle restlichen sechs Runden hat Kazatomprom, wenn auch teilweise wie beim Umsatz sehr knapp insgesamt gewonnen und somit mehr Runden Siege als Kameko. Somit ist Kazatomprom die beste Uranaktie, die es aus der Perspektive dieser analytischen Methodik ähm, und auch in gesamtgeschäftlicher Perspektive. Meiner Meinung im Tummel der diversen vorgestellten Uranaktien zu finden ist. Eventuell ist es auch nochmal eine Geschmacksfrage, ob man jetzt letztendlich Kazatomprom oder Cameco bevorteilt. Bei Kazatomprom weiß man halt eben, dass dort die Ergebnisse bereits vernünftig laufen. Aber von der Größe und vom Geschäftsmodell auch sind die beiden Aktien doch sehr nah beieinander und beide sehr gute Alternativen. Für wen keine der vorgestellten Aktien so richtig was ist, der sich mit den Einzelaktien, Einzelwerten mit keinem einzigen richtig anfreunden kann, der kann mit dem Horizon Global Uranium Index ETF auch die Möglichkeit nutzen, in den gesamten Markt zu investieren. Für weitere Aktien-Battles, wie zum Beispiel in dem Bereich Lithium, lasst einen Daumen, äh, da, lass Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr neu seid, in dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.